Um einen langfristigen Kredit zu erhalten, bestehen Kreditgeber in der Regel auf Sicherheiten, die im Fall einer nicht fristgemäßen Zins- und Tilgungszahlung verwertet werden können. Diese Kreditsicherheiten lassen sich in a Personalsicherheiten sowie in b Realsicherheiten oder auch Sachsicherheiten bezeichnet unterteilen. Bei Personalsicherheiten treten natürliche oder juristische Personen als Kreditsicherheit im Fall einer nicht fristgemäßen Zins- und Tilgungszahlung einer Schuld für den Schuldner ein. Bei Realsicherheiten besteht die Besicherung einer Schuld in der Möglichkeit der Verwertung einer mobilen oder immobilen Wertsache oder eines Rechts. Im Bereich der Personalsicherheiten lassen sich wiederum die Instrumente erstens Bürgschaft, zweitens Schuldübernahme, drittens Garantie sowie viertens Kreditauftrag unterscheiden. Bei einer Bürgschaft schließt ein Gläubiger, zum Beispiel eine Bank, mit einem Schuldner, zum Beispiel einer Privatperson, einen Kreditvertrag ab. Da der Schuldner, zum Beispiel eine junge Person mit relativ geringem monatlichen Einkommen, zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung nicht die notwendige Bonität, das heißt Kreditwürdigkeit hat, muss dieser einen Bürgen vorweisen, der über die notwendige Bonität verfügt, zum Beispiel der Vater des Bürgen, der Grundstücke und ausreichend Barvermögen besitzt. Zwischen dem Gläubiger, also der Bank, und den Bürgen, dem Vater des Schuldners, wird dann ein Bürgschaftsvertrag abgeschlossen. Bei Bürgschaftsverträgen gibt es zwei Varianten, erstens die Ausfallbürgschaft sowie zweitens die selbstschuldnerische Bürgschaft. Bei der Ausfallbürgschaft hat der Bürger das Recht auf Einrede der Vorausklage. Das heißt, er kann vom Gläubiger verlangen, dass dieser erst den Schuldner erfolglos auf Zahlung der Restschuld verklagen muss, bevor der Gläubiger diese Zahlung dem Bürger verlangt. Bei der selbstschulderischen Bürgschaft verzichtet der Bürger hingegen auf das Recht auf Einrede der Vorausklage. Bei einer Garantie schließt der ein Garant, als der Garantieschuldner mit dem Begünstigten, also dem Garantiegläubiger, einen Garantievertrag ab. Bei Garantieverträgen werden zwei Varianten unterschieden. Erstens, der Garant leistet nur dann eine vereinbarte Garantieleistung, eine Geld- oder Sachleistung, falls ein im Vertrag vorbestimmter Schadens- oder Verlustfall eintritt. Zweitens, der Garant leistet nur dann eine vereinbarte Garantieleistung, eine Geld- oder Sachleistung, falls ein im Vertrag vorbestimmter wirtschaftlicher Erfolg nicht eintritt. Die Realsicherheiten lassen sich danach unterteilen, ob es sich bei dem Sicherungsobjekt um A, eine bewegliche Sache, also eine Mobilie, oder b, eine unbewegliche Sache, also eine Immobilie. Oder c, ein Recht, also Lizenzen, Schürfrechte etc. handelt. Als Sicherungsinstrumente in Form beweglicher Sachen gibt es erstens das Pfandrecht, zweitens die Sicherungsübereignung sowie drittens den Eigentumsvorbehalt. Bei der Verpfändung einer beweglichen Sache wird ein Wertgegenstand wie beispielsweise Schmuck bei einem Pfandhaus als Pfandsache hinterlegt. Der Pfandhändler Pfandgläubiger, wird zum temporären Besitzer der Sache und zahlt im Gegenzug dem Verpfänder einen Geldbetrag in bar aus, der unter Zugrundelegung von üblichen Beleihungsgrenzen einem bestimmten Wertanteil der Sache, zum Beispiel 40% des Sachwerts, entspricht. Der Verpfänder verpflichtet sich, den Geldbetrag innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums, zum Beispiel innerhalb von 30 Tagen, dem Pfandleiher zuzüglich der angefallenen Zinsen und Gebühren zurückzuzahlen. Sollte der Verpfänder dies nicht tun, fällt das Eigentumsrecht an der beweglichen Sache an den Pfandhändler und dieser kann die Sache nach einem Monat nach Androhung des Verkaufs frei verkaufen bzw. versteigern lassen. Bei der Sicherungsübereignung einer beweglichen Sache wird das Eigentum an einem Wertgegenstand wie beispielsweise einem Pkw an einen dritten, zum Beispiel an ein Autohaus, temporär übertragen, mit der Bedingung, dass am Ende der Kreditlaufzeit bei fristgemäßer und vollständiger Zins- und Tilgungszahlung eine Rückübereignung stattfindet. Es handelt sich hierbei um eine bedingte Eigentumsübertragung. Im Gegensatz zur Verpfändung findet hier also ein temporärer Eigentumswechsel statt. Bei nicht fristgemäßer und vollständiger Zins- und Tilgungszahlung darf der Dritte die Sache frei verkaufen bzw. versteigern lassen. Bei den unbeweglichen Sachen werden erstens die Hypothek sowie zweitens die Grundschuld unterschieden. Bei einer Hypothek tritt der Hypotheken Hypothekennehmer Rechte an einer Immobilie ab, um im Gegenzug andere Leistungen, in der Regel Geldleistungen in Form eines Darlehens zu erhalten. Die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen, beispielsweise bei größeren Zahlungsrückständen, ist der Hypothekengläubiger berechtigt, sich aus, dem, aus demjenigen Erlös, der sich durch Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des durch die Hypothek belasteten Objektes erzielen lässt, zu befriedigen. Die Hypothek ist accessorisch zu einer Forderung, das heißt sie ist vom Bestand und Umfang der gesicherten Forderung, beispielsweise von einem Darlehen, abhängig. Die Grundschuld ist ein dingliches Recht aus einem Grundstück oder einem grundstücksgleichen Recht, beispielsweise einem Wohneigentum oder einem Erbbaurecht, eine Zahlung eines bestimmten Geldbetrags zu fordern. Im Gegensatz zur Hypothek ist die Grundschuld nicht accessorisch zu einer Forderung, sondern abstrakt. Das heißt dass die im Grundbuch eingetragene Schuldsumme nichts über das dadurch abgesicherte Darlehen aussagt. Ist das Darlehen komplett zurückgezahlt, so ist die Grundschuld zu einer Eigentümergrundschuld geworden. Es gibt zwei Arten von Grundschuld. Erstens Die Buchgrundschuld – sie wird im Grundbuch eingetragen. Zweitens Die Briefgrundschuld. Sie wird ebenfalls im Grundbuch eingetragen, es wird jedoch zusätzlich noch ein Grundschuldbrief ausgestellt. Bei Rechten können als Sicherungsinstrumente entweder das Pfandrecht oder die Sicherungsübereignung eingesetzt werden. Diese beiden Rechte wurden bereits erklärt. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen unterschiedliche Formen der Kreditzinssicherung vorgestellt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Drad finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.